du Schon wieder krass, okay. Na, ja, gut, hm. bist du jetzt ein Haustier sozusagen? Tja, hat jemand Tipps zur Pflege von, von skarabäen <lacht> Ich weiß, ohne ich habe dich auch vor einer Woche erst rausgelassen. Jetzt bist du schon wieder irgendwie hereingekommen. Hm. Naja. Aber gut. Tja. Ich machte erstmal wieder was zu trinken. Das hatte ja letztens... Ganz gut gefallen, ne? Hm. Zumindest Durst hat er wieder ganz schön. Tja, wie erwartet? Das lässt der Eddie eh kalt so einen Käfer. <lacht> Das ist jetzt schon was anderes als ein Vogel. Was hm. mache ich jetzt mit dir? Okay, also du hast das erstmal immer so, wie es aussieht. also meine Haut so mit Beine. Ja. Okay. also wenn jemand Skarabäisch kann kann er mal übersetzen was er hier sagt ich kann es leider nicht na denn wir haben mal ein Scarabios-Haus. <lacht> Garantiert wird es wieder vollkommenes Falsche sein, was mir da als erstes durch den Sinn kommt, aber naja. Aller Anfang ist schwer, aber. guck wir mal. Ich muss dich dann erstmal ein bisschen vom Staub befreien, so wie es ausschaut. Du bist ja total staubig. Also deinen Vorgängern, ne, den Vögeln. Hm. Weiß ja bestimmt, was mit denen passiert ist, aber Katzen sind jetzt ja so viele nicht mehr da, nur noch die Eddy. Und ich glaube. Du interessierst die weniger. Von daher kannst du ganz beruhigt sein. Puh, hoffentlich klappt das diesmal. Hm. Gucken, wo dich hinführt. Das Garabeus. Hallo Kleiner, hier ist das Paradies. Hier wirst du ganz viele Kollegen finden, hoffe ich. Ja, mal gucken, ob sie ja auf so eine Blüte gefällt. Aber auf so eine Blüte habe ich jedenfalls ganz viele von deinen anderen Kollegen nur gesehen. Du nur ruhig erstmal auf der Hand oder so. Oder... Warte mal, ich nehme das Mal gucken. Der ist noch in der Schockstache vom Transport, scheint... war? ans gut. <lacht> so. Jetzt bist du daheim. Kannst dich wieder rühren. Kriegt es sich? Muss ich bestimmt erstmal dann gewöhnen. Ja, denke ich auch. Der wird noch total in der Schockstarre sein. Der bewegt sich. Mhm. Oh, er lebt. Oh, cool. Mal kein Tier, was zu mir gekommen ist und bei mir gestorben ist. Letztes <lacht> sind mit, mit dem Vogel hat ja nicht geklappt. Okay. Ja, ja er bewegt sich. Haha. <lacht> okay, jetzt kannst du erstmal Blüten schnappern. Ach, Mission erfolgreich beendet. Der wird von ganz weit hergekommen sein und wird dann so kurz vorm Ziel, ich meine das ist ja noch ungefähr ein Kilometer bis in den Garten, sich gedacht haben, ach den Rest, den lässt er sich chauffieren mit einem Elektroscooter. <lacht> ach, das fetzt endlich wieder ein Stängeln hoch und runter klettern.